Und allen ein schönes Mitthermalfest aus Schweden. Ich stehe auf meinem Balkon in Lupsala und wie man sehen kann weht hier gerade noch die äh, schwedische Fahne. Ähm, genau, heute wird Mitthermalfest gefeiert und das werden die Praktikanten und ich gleich auch tun. <Sie> Abend dann zum Fußballspiel zwischen Deutschland und Schweden kommt, das wir natürlich auch verfolgen werden, wird die schwedische Fahne wohl gegen die deutsche Fahne ausgetauscht werden, denn wir sind uns sicher, wenn es zum Fußball kommt, dann schlägt doch das äh, deutsche Herz in uns. Wir hoffen, dass die deutsche Mannschaft heute an der schwedischen vorbeiziehen wird und drücken der Mannschaft auch von hier aus ganz doll die Daumen. Ja, die schwedische Mannschaft hat ja vielleicht zu so viel Sommer gefeiert, dass sie gar nicht mehr richtig gerade ausschießen kann heute.